Das Grosslabor, das wir hier sitzen, wir sind auf der zweiten Galerie, und das ist so groß konzipiert worden, weil man eben ohne Rakete hätte drei stellen oder einen Satellit Und in diesem Raum hat man eigentlich die meisten so Testanlagen gebaut. Es sind praktisch 50 Jahre, als ich hier involviert war. Jede Periode hat so Sie Charme seine Charme äh, und seine Tücken. Und es war jeder für sich auf eine Art interessant. Gewesen, mit all diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir immer wieder hatte in dem Projekt Von der Contraves in Oerlikon haben wir eine Offerte bekommen, in einer relativ kurzen Zeit das Instrument zu fliegen von Sardinien aus. Und ich hat dann den Auftrag, über so einen Sensor physikalisch zu entwickeln und auszuwählen mit welchem Typ Instrument wir das machen und wir haben dann ein Instrument ausgewählt, das relativ harmlos ist und robust, aber man eine Hochspannung braucht und das ist die erste große Schwierigkeit. Dazu mal es die Kabel und Stecker nicht und wir haben nachher in Bern speziell ummantelte Kabel. Kreiert und da spezielle stecker und es hat klolki guß ausgesehen von weitem aber sie hat total funktioniert ja. Der Peter Eberhardt hat Gehäuse entwickelt und ich habe den Magnet gerechnet und hat ein System entwickelt und er hat es dann einfach mit Bleistift auf einem Papier gezeichnet und irgendein Zeichner hat es dann noch richtig gezeichnet und dann haben wir es gebaut. da zumal haben wir nicht gewusst, wenn man so Kampagne macht wir sind dann auf der Sardinien und haben ich, am Schluss in diesem Sardinien festgestellt, dass wir das Öl vergessen haben. Und das war schon mal ein Drama, weil wir relativ schnell Öl gebraucht haben. da ist einer eine der Mechaniker, mit dem Ölbindel auf das Sardinien fliegen. ist das Sardinien war eigentlich nicht eine zivile Organisation. Ähnlich eine militärische. Raketenversuche gemacht worden und parallel zu diesen Versuchen hat man eben so einen Abschussturm installiert, wo man zivile Forschungsrageten starten wollte. In dem Szenario sind wir mit dieser Zenit-Rakete wahrscheinlich einer der ersten Nutzer dieser Abschussrampe. Vom Moment an, als die Experimentatoren sagen, ist alles okay geht es vielleicht nur eine halbe Stunde und dann wird die Rakete gestartet. Und dann geht es recht, recht brisant. Pro Sekunde geht man einen Kilometer im Mittel nach oben. Und man muss dort so schnell messen und eine schnelle Telemetrie haben. Und man hat dann die Daten direkt ab Schreiber ausgewertet, mit Bleistift und Lineal. Im Extremfall hat man nachher nach einem Raketenflug äh, hinter dran Etwa 50 Meter Papier oder 100 Meter Papier, so aufgerollt. Das ist dann alles so hinter uns Also Die Auswertung ist, ist relativ schnell gegangen, weil es ein einfaches Instrument war. Innerhalb von etwa 2-3 Monaten wir, haben wir die Daten ausgewertet und ich habe mit Dissertation schreiben. Das ist recht schnell gegangen. Das Gute an Bern ist, dass wir die ganze Technik in Haus produziert haben. Wir haben Testanlagen, wir haben Vakuumanlagen. Wenn wir etwas nicht in Bern gemacht haben, haben wir einen Chefingenieur, der es genau begleitet hat. Und er war schon immer der Einzige, der eine Gravatte an hatte. Wir hatten kein einziges Instrument, das einen Fehler hatte. Wir immer alle Instrumente funktionierten. Das war schon ein Teamwork-Arbeit. Es war wirklich ideal und es war faszinierend. Das ist zum Teil für die Familie nicht so einfach. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch eines das Gleiche machen würde. Man kann es nicht mehr vergleichen, wie es jetzt ist.